Das ist der 880 von New Balance. Was diesen Schuh zu einem echten Alleskörner macht, erklärt uns jetzt unser Experte Norbert. Es gibt ja so Tage, da weißt du gar nichts. Soll es schneller gehen, soll es langsamer gehen. Und das ist die Lösung, weil der 880er einfach, der kann alles. Und in der 12. Version hat New Balance den Schuh nochmal aufgewertet. Dieses Fresh From X Material, sehr soft, gab es vorher auch schon, aber nicht in dieser doppellagigen Version. Das heißt, ich habe hier nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Ist ja ein neutraler Laufschuh. Aber er gibt einen guten Halt und vor allen Dingen in der Abdruckphase nochmal so einen Extra Schub durch diese Konstruktion. Das Obermaterial, Jacquard-Mesh-Gewebe, super stabil, gibt einen guten Halt und ähm, ja abriebfeste Sohle. Also ein toller Schuh für jeden Tag und gibt so bei deinem Laufspezialisten. Weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf.